Ja, ihr könnt nach äh, kurzem Wege in die Mitte der Stadt auch den großen Grafenpalast finden, der tatsächlich auch an mehreren Stellen ausgeschildert ist. Und wenn ihr dann davor steht, äh, werdet ihr äh, ja einige Leute erkennen, die dann auch mit dem ha äh, mit dem Wappen des Hauses Paligan ausgerüstet sind. Also private Söldnertruppen, möchte man vermuten, ähm, die euch mustern und dann vor allem ihre Blicke auf Diamantes Raffin legen. Um, und dann nach einem ja Redner suchen Alter. Ibn Kanava zu Rommelis Ritter des Reiches Säulenheiliger Abelmir, was bin ich noch? Ehrenritter des Reiches, das Haus Gareth, ferner Held der Dämonenschlacht, Held der äh, Schlacht der Drei Könige. Ja wir, ja, kennen, ja, wir kennen euch wohl die Frage. Weiter. Ja, hört auf. Die Frage ist, was ihr hier mögt. Naja, mit dem Herrn sprechen, Palligan. Wir wünschen eine Audienz bei dem Markgrafen zu Perikum. Rondigan, und Paligan. und ich sind gute Freunde. Ich wollte fragen, ob mein Geschenk angekommen ist. Davon weiß ich nichts, aber Rondrigan paligan ist tatsächlich anwesend. Er ist Markt -Graf Vertretung für seine Verwandte. Aber. Ja, das kann er mir gerne, dann ja selber erzählen. Ich lasse gerne nachfragen, ob er euch empfängt. Nur ja, das ist ja, Können wir uns so lange irgendwo hinsetzen? na gut. Dann öffnet er einmal die. Tür, beziehungsweise die, die große Pforte von der Straße aus, sodass ihr dann in den inneren Garten kommt. Nachdem wir eingetreten sind, weist er vor einem großen Springbrunnen auf ein auf eine ja, wohl von, von Schnee befreite Bank, auf die ihr euch dann setzen könntet. Der Springbrunnen selbst ist nicht abgeschaltet, aber einfach eingefroren einfach aufgrund der Jahreszeit, dass es gerade relativ witzig aussieht. Naja, also jetzt, wo wir hier noch unter uns sind. Im ähm, Bolltags willst du ihn bequatschen oder wer soll das machen? Ja, lass mich das machen. Ich glaube, ich habe noch ein Stein im Brett, weil ich ihm einen der Armreife geschickt habe. Ich danke ebenfalls, dass das eine gute Idee ist. Ja, sehr gut. Unterstreiche auf jeden Fall, dass wir Ritter des Reiches und was auch immer Abel mir gesagt hat, sind. Naja, Rondrigan kennt uns doch. Wir haben ihn doch gerettet aus, aus, aus der Burg Drachenstein. Ja, stimmt. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wer das ist. Das ist nicht der, der mal rohaja. So gut ja. ja. Ah. Vielleicht sollte der das Gespräch auf allen anderen Bahnen nicken, also Rohaya. Ja. Naja, jetzt hätte ich ja auch seine Schwelle. Jetzt hätte ich auch mal die Schwe Na, egal. Du machst das schon, Woltax. Ja, ich denke auch. Nach zwei Minuten kommt äh, der Wachposten wieder, nickt euch zu. Also gut, meine Herren, äh, hohe Adlige, ihr dürft selbstverständlich eintreten. Äh, der.. Reichsgroßgeheimrat wird euch wohl empfangen. Kommt mit. Hübscher Boden übrigens. Ähm, ja. Lass ich dem Architekten ausrichten. Ja, und so könnt ihr ins Innere der Grafenburg oder des Grafenpalastes gehen. Ähm, überall feine Ziselierungen, äh, ja, die typischen... Ähm, Wappen des Hauses Paligan, die ihr dann überall finden könnt, an äh, Teppichen oder Wandteppichen, irgendwelche Spiegel, irgendwelche Bilder, auch viele Werke von Eldan Gorbers, die ihr hier erkennen könnt, äh, die wohl einen kleinen eigenen Flügel bekommen haben und äh, wenn ihr dann ähm, ja, durch verschiedene Gänge gegangen seid, könnt ihr es erste riechen und dann wird die Tür geöffnet, und ihr könnt sehen, wie Rondrigan Paligan dort an einer langen Tafel sitzt und gerade wohl etwas isst, es duftet hervorragend. Ähm, für die, die ganzen äh, Stühle um ihn herum sind äh, leer. Und dadurch, dass er der Einzige gerade ist, der dort äh, isst, hallen ähm, noch so ein bisschen dann die Gabel und Messer, wie er dann gerade reinsticht. Könnt ihr wohl aber auch neben ihm sehen, einen großen ähm, Wagen, den man dann von der Küche aus hergeschoben hat. Und äh, während ihr dann hineingeht. Und die Wach der, der Wachposten euch mit den Titeln, die ihr ihm genannt habt, ankündigt. Ähm, könnt ihr noch sehen, wie wohl gerade eine weitere Köchin aus einem der Abseiten äh, reinkommt und noch ein großes Fass mit Bier reinschiebt. Ah, meine Freunde, wir haben uns lange nicht gesehen. Setzt euch, setzt euch. Möchtet ihr noch etwas essen oder etwas trinken? Oh, hallo, Rodrigan. Es freut mich, dich so gut und wohl aufzusehen. Oh, schön, dass es dir gut geht und oh, du hast direkt an uns gedacht. Sehr gerne, nicht wahr? Die Herren, euer die Dame, euer, euer Hochwohlgeboren. Ein freundlichen Gruß wieder ich euch. habe ja, mir schön euch zu sehen. Ja, es ist lange hier Das ist es. Also gut, Nun. ja, deutet auch die verschiedenen Stühle und ihr könnt dann Platz nehmen. Schaut euch zu Boltax und zu Rafim. Und noch etwas anderes außer Bier. Vielleicht einen Nein, nein. Irgendetwas anderes? Seid ihr versorgt? Ja, ein Jack Ein, ein er nickt und äh, die Köche nickt ebenso, geht dann auch schon ab. Äh, wenn ihr noch etwas oh. essen mögt, es ist es äh, vorzüglich. Wenn ihr noch ein paar Karinos hier habt, muss ich meinen eigenen Vorrat nicht plündern. Karinos Nun, äh, wir haben selbstverständlich Tabakware der Paligans. Hm. Ja, also, nicht jemanden zu nahe treten zu wollen, aber der Tabak, die Zigarren der Paligans sind Müll. Hm. Äh, Nun ignoriert dich vollkommen und äh, schaut zu den anderen. regal zunächst wollte ich dich einmal fragen: Ist mein Brief und mein Päckchen denn angekommen? Ähm, vor einiger Zeit, ja. Die Armschiene von Kaiser Raul. Genau. Ähm, eine lustige Sache, wie wir in ihr Besitz gekommen sind. Wir waren da gerade in der Stadt in der Tiefe und dann wurden wir angegriffen und so ein kleines Mädchen hatte die Armschiene. Naja, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls konnten wir ihre Habhaft werden und ich in dachte... Der Stadt aus der Tiefe und ein kleines Mädchen. Naja. Nun, wir wissen tatsächlich nicht, wo die Armschienen von Kaiser Raul abgeblieben sind, aber sie hatte nur eine bei sich. Nun... Äh, wir könnten sicherlich noch Kraft äh, einsetzen, um sie zu suchen. Die zweite, meint ihr? Genau. Hatte sie noch etwas anderes von Kaiser Raoul bei sich? Hm. Etwas anderes als Amschin? Nein. Würde mir nicht einfallen. Habt ihr die Identität von dem Mädchen klären können? Hm. Haben wir das? Ich glaube nicht. mir. Ja, hattet sie doch schon einmal gesehen, nicht wahr? Ich stehe gerade ein bisschen um den ich weiß gar nicht, welches Mädchen das war. Ich sag, du das. hast Oder sie. Die genau, die Zum ersten Mal in äh, Wahrung. Ach, in Wahrung, ja. Ja, wir hatten, ich hatte sie. Ich hatte sie schon einmal in Wahrung gesehen, bei einem, nun ja, obskure Beschwörer. Nun, da war, war ich tatsächlich nicht schlau. Aber nun, ähm, euer Päckchen und auch das Brief, äh, der Brief hat uns erreicht, Boltax. Herzlichen Dank dafür. Nun, sehr gerne, das erleichtert mein Herz. Nichtsdestotrotz kommen wir heute in einer <lacht> etwas delikateren Angelegenheit. Wir waren unlängst in, nun ja, einer Situation, in der wir glücklicherweise eine Gefangene befreien konnten, die aus Perikum stammt. Aus einem Gefängnis, in dem sie weggesperrt war. Durch finstere Mächte. Und, ähm, nun, vielleicht, ähm, Abelmir, Rafim, wollt ihr erzählen, wie unsere Rettungsmission vonstatten ging? Er schiebt seinen Teller von sich und äh, legt das Besteck beiseite, sodass es aussieht, dass er fertig ist. Und sieht dich jetzt sehr, du kannst seinen sein Gesichtsausdruck nicht ganz deuten, es ist keine Verärgerung, es ist auch keine Verwunderung. Es ist so ein, ein nichtssagender Blick, aber seine, seine Augen blicken tief in deine Seele. Ja. Naja, ich fange mal an, dann kann Abel mir das hier zu Ende führen. Also, da waren diese großen Oger und die haben wir umgebracht und dann haben wir sie gerettet, Abel mir fürs Sofort. Nun, das Gefängnis war auf Rulat. Also natürlich wisst ihr, welches Gefängnis ich meine. Selbstverständlich nun, weiß ich, dass hier... Nun, Rulat und auch die Schwarzoger sind mir ein Begriff. Nun, wir konnten eine wichtige Person befreien, die für die Flotte hier von enormer Bedeutung sein kann. Sie wurde dort durch Verrat eingekerkert. Ja, ich weiß, von wem ihr sprecht. Und ihr vermutet doch den Verräter. Nun... Ich habe unlängst einen Brief erhalten. Ein Moment, ich erhole ihn. Stand auch im aventurischen Boten. Ist halt äh, leider nicht zu ignorieren. Ein Moment. Er rückt seinen Tisch einmal, beziehungsweise den, den Stuhl einmal zurück. Er hebt sich, geht zu einer großen Vitrine, ähm, zieht da wohl mehrere Zettel hervor und... Äh, Nachdem er dann den richtigen gefunden hat, wird er sowohl einen aventurischen Boten als dann eben auch einen Brief haben, den er dann auf den Tisch legt und euch dann zum Betrachten überlässt. Ja, ich würde mal ganz genau lesen, was erstmal in diesem Brief drin steht, den aventurischen Boot will ich beiseite lassen erstmal. Ja, der aventurische Boot ist von Hesinde. Das ist noch nicht lange her. Ah, wie ich sehe, zieht die Spinne ihre Netze zu dem wohl so. Aber bitte lest. Nun, ich lese es für alle vor, damit ihr nicht einzeln lesen müsst. Euer Erlaucht, in Wissen um eure verantwortungsvollen Aufgaben als Reichsgroßgeheimrat des Reiches müssen wir uns dennoch in dieser Stunde an euch wenden. Als Herr dieses Landes, das euch ebenso wie uns Heimat ist, uns treibt eine große Sorge um die Zukunft und das Wohlergehen der Reichstadt Perkum an die uns Ratsmeister Walgrim nicht nehmen kann, da ihm in dieser Angelegenheit die Hände gebunden sind. Da wir wissen, welche Liebe ihr Perikum entgegenbringt, bitten wir nun um Euer Gehör. Ihre Kaiserliche Majestät Rohaja betraut Ad Admiralin Prayadania Siridares mit der verantwortungsvollen Aufgabe, die Perlenmeerflotte wieder aufzubauen, auf dass sie Schirm und Schutz jener Schiffe ist, die aller Gefahren zum Trotten das dass Perlenmeer befahren, um den Ruhm und Reichtum Perikums zu mähen. Doch müssen wir bemerken, dass die Admiralin ihrer Aufgabe nicht gewachsen ist. Der Zustand der Perlenmeerflotte ist weiterhin bedenklich und für den Schutz unserer Schiffe sowie jener, unserer Handelspartner, müssen wir selbst aufkommen. Die schmälert nicht nur unsere Gewinne, sondern auch die Abgaben, die wir nur zu gern bereit sind zu leisten, auf dass die stolze Markkraftschaft weiterhin Bollwerk gegen die Schattenlande sein kann. Wir ersuchen euch daher, eure Admiralin erneut in die Pflicht zu nehmen, ihren Aufgaben nachzukommen und gewissenhaft zu prüfen, ob nicht eine geeignete Person die Posten mit dem nötigen Pflichtbewusstsein und Ehrgeiz ausfüllen sollte. Gezeichnet, Ruvinia Muselkin, Handelshaus Storebrand, Falklande, Handelshaus Klande und Erben, Ola Marix, Handelshaus Marix. Theo Winterlich, Handelshaus Schölling und Winterlich. Trautmann Felswegen, Reederei Felswegen. Jendan Belgor, Reederei Belgor. Nun, wie mir scheint, dort laufen Dinge, die nicht im Sinne des Reiches und im Sinne Perikums sind. Voltags kann mal den anderen Artikel vorlesen. Äh, den von Aventurischen Boten. Genau, den von Mütrop Korsfeld. Hm. Äh, Protestnote der Pericuma Kontore. Perikum. In seltener Eintracht verfassen die in Perikum ansässigen Handelshäuser Störrebrand, Klande, Marix und Schölling und Winterlich, sowie die Reedereien Felswegen und Belegor eine Protestnote an die Adresse des Markgrafen Rondrigan Paligan, die dem aventurischen Boten zugespielt wurde. Euer Erlaucht in Wissen um eure verantwortungsvolle Aufgabe als Großgeheimrat nee, des nee, Reichs Nee, müssen nee, nee, nee, ja, das, hat das hatten wir eben. Ach so, der, also. der daneben. Ach so, okay. Also die sind gut. identisch. Das sind identische Briefe. Einmal den den Abel mir vorgelesen hat, das war das Original. Und der ist zusätzlich abgedruckt eben im aventurischen mhm. Boden, weil es eben ja, zugespielt wurde von wem auch immer. Das ist ein offener mhm. Brief. Okay, Admiralin Praedana Seriandes steht bereits seit längerem in der Kritik, nicht nur durch die Handelshäuser, sondern auch innerhalb der Perlenmeerflotte. Sie gilt als altersmüde und nicht in der Lage, die durch Verluste und Verrat beschädigte Flotte in den Griff zu bekommen. Aus dem Grafenpalast heißt es jedoch, sie besitze weiterhin das Vertrauen seiner erlaucht Rondrigan Paligan. Angesichts der Entschlossenheit, mit der seine Erlaucht seine Provinz in den anderen Belangen gegen die Schattenlande wappnete, wie jüngst durch die Ernennung des hochdekorierten Vogtes Aledon von Führungslicht zum Heermeister, siehe Ausgabe 146 des Aventurischen Boten, sowie der anhaltenden Fehlschläge der Dame Seridares, hätte der Markgraf gut daran, seine Position zu überdenken. Mythram Kosfels. Dieser Brief hat mich, wie gesagt, im Hesinde erreicht und äh, die der Druck wurde daraufhin noch stärker und stärker, woraufhin ich zwar den aktuellen vize nicht zur Admiralität befördern konnte, wohl aber den Vorsitz an ihn gegeben habe. Ähm, seine Beförderung wird wohl für den Sommer des Jahres erwartet. War Preyer dann ja zu diesem Zeitpunkt schon... Verschwunden? Wie ist sie überhaupt im Gefängnis gelandet? Nun, äh, zu dem Zeitpunkt war sie bereits abwesend, ja. Ähm, ich konnte zwar das Verschwinden ihres Schiffes und auch ihrer Mannschaft geheim halten, äh, wohl hat aber ihre unerklärte Abwesenheit und auch ihre ähm, Nichtstuerei dazu beigetragen, dass der Druck immer stärker wurde, woraufhin mich dann nun dieser Brief von den Handelshäusern erreicht hat. Und zwar so, dass ich ihn nicht weiter geheim halten konnte, da nun erst der Brief in den im aventurischen Boden auf und runter diskutiert wurde. Nun, dann wird euch dieser Brief, der euch sicherlich interessiert wird, vielleicht die Augen öffnen, was hier in Perikum vorgeht. Ich würde ihm dann mal den Brief überschieben. Gespensterkrähe hat die Seegreifen nicht nur nach Port Roland gebracht, sondern auch gleich an Gondrik verkauft. Das ist der Schwarzoger. Es ist mir einerlei, ob sie den Kochtopf landet, doch würde ich die verbriefte und ihres Endes unserer Pläne mit der Flotte gefährden. Besser ihr sorgt dafür, dass zur Obhut gelangt. Ein Gespräch mit dem Schwarzen er lief nicht zufriedenstellend. Vielleicht könnt ihr noch mehr Einfluss geltend machen. Nun, der Schwarze ist der Schwarzoger. Der, der nun ja vormalige Besitzer oder. Ähm, nun ja, der Verwalter dieses Borbaratschen Gefängnisses. Mhm. Und seht ihr dieses Zeichen da unten? Das, das Siegel des Sphinx. ja, das ist... Das Siegel des Hauses Marix. Nun, außerdem hatten sie jemanden an Bord unseres Schiffes und äh, sie haben uns heute zum Essen eingeladen. Hm. Sie haben etwas vor. Ich bin zwar vertretend Markgraf und ich bin auch reichsgroßgeheimrat. Aber unsere Macht ist nicht so sehr gefestigt wie damals zu Zeiten der KGIA, als es noch ein bestehendes Reich in Gareth gab und der Kaiser, der die Kaiserin fest auf dem Thron saß. Die Mareks sind mächtig. Wirklich mächtig. Die Störrebrands haben zwar viel Geld, aber das lassen sie äh, nun nach der blutigen See nicht mehr im Perikum. Reisen werden äh, vor allem über andere Häfen abgearbeitet. Die Klandes sind zwar relativ wohlhabend auch hier im Perikum, aber nun, es ist gefährlich. Selbst mit diesem Brief. Er ist nicht unterzeichnet. Es gibt nur diese Sphinx, die selbstverständlich auf sie weist. Das sind gute Hinweise, aber das reicht nicht, um, um gegen sie eine offene Ermittlung zu führen. Das müsst ihr verstehen. War darunter nicht das Zeichen Darion Paligans, dieser dieser äh, Schädel? Der bunte der Urtiefen, ja. Kennt ihr dieses Zeichen? Sagt ihr hier etwas? Ja, selbstverständlich. Das ist das Symbol von Darion. Dann seht ihr, dass Marix mit Darion Paligan unter einer Decke steckt. Ja, mit dem zu. Und die Vermutung hatte ich ja. Nun, wenn das kein Grund ist, das ist Reichsverrat. Selbstverständlich. Werde die Inquisition hm. einschalten. Das wird ein wenig zu lange dauern. Und in der Zwischenzeit hat er sich wahrscheinlich schon abgesetzt. <lacht> Wir müssen ihn jetzt in Gewahrsam nehmen. Nun, das Problem ist, dass sie eine Armee haben: Be bezahlte Söldner. Ich habe zwar das Elite-Regiment Perikum vor Ort und auch die markgräflichen Grenzreiter, das Bombardenregiment der Trollpforte und ich habe auch Eider hier die mit ihren rondrianern eine ganze menge nun tun könnte aber noch einmal das ist politik und was wäre wenn ihr einfach ich weiß nicht in eure gemächer hineinspazieren spazieren würde ganz zufällig und ihr nichts weiter tun müsstet, als ihn dann festzunehmen nun äh. Welcher Marex ist es denn? Ist das Ola? Ist das Jodor? Ist das Hüvilla oder Mavar? Ich weiß es nicht. Nein, Hängen alle. Mhm. alle zusammen. Ja, selbstverständlich, aber ich kann nicht einfach alle festnehmen und ich kann auch nicht reinstürmen lassen mit, mit Gewalt. Und dann gibt es ein Blutbad auf den Straßen. Ihr müsst es verstehen. Ich dachte, Was? wir werden palligan Wie, jetzt sagt ihr mir, dass ihr das nicht könnt? Habt ihr schon vergessen, wie das in der Heimat geregelt wir wird? Wir sind hier nicht in Al-Anfa. Naja, wenn wir in Al-Anfa wären, dann würden wir Dämonenbündler auch nicht einfach gewähren lassen, nur weil sie ein paar Söldner angeheuert haben. Aber... Ich aber wir sind hier im Mittelreich. Und ich das ist in Ordnung hier. Ja, noch einmal. Ich habe hier diesen aventurischen Boten. Jemand, und ja, wir können davon ausgehen, dass Ola Marix hier seine Finger im Spiel hat, hat diesen Brief an den avonturischen Boten weitergeleitet. Und das ist nicht lange her. Damit ist es im Interesse der Öffentlichkeit. Und ich kann jetzt nicht einfach hingehen und ein ganzes Handelshaus dem Reichsverrat bezichtigen. Beruhigt euch. Was haltet ihr von dieser Einladung zum Essen? Ich denke, es ist eine... Es ist nicht ganz ungefährlich, aber vielleicht könnten wir auf diese Art und Weise interessante Informationen gewinnen. Was würdet ihr uns raten? Tja, wenn er euch offen angesprochen hat und euch eingeladen hat, dann nehmt doch an. Und ebenso wenig wie ich ihn auf offener Straße angreifen kann, könnt, kann er euch äh, zu einem Essen vergiften. Nun, selbst wenn er euch vergiftet, dann, dann hätte, ich, hätte ich andere Handhabung. Immerhin seid ihr reichsbekannte Helden, die äh, Drachenschlechter mit einem eigenen Wappen. Ihr habt das Mittelreich äh, mehrere Male gerettet. Sollte er euch vergiften, dann kann ich auch da den aventurischen Boten wieder ins Spiel bringen und habt wieder ganz andere, ganz andere Möglichkeiten, ihn zur Strecke zu bringen. Dann Aber lass uns... Ich, ich, Ola Marix ist ein Grande. Ja, Er kommt ebenso wie, wie meine Familie aus Al-Anfa und er weiß seine Spiele zu spielen. Wenn er euch offen einlädt, dann nehmt an, passt auf, was ihr isst oder was was ihr trinkt und findet heraus, was er von euch möchte. Gut, dann reden wir über Praya Dania. In diesem Artikel steht, dass sie trotz ihres offensichtlichen Versagens euer Vertrauen genieße. Ist das so richtig? Das tut sie. Sie hat zwar ein Problem mit dem Alkohol, aber die Probleme, die die Perlenmeerflotte plagt, nun, die hat sie nicht verursacht. Sie versucht nur, die Sachen zu kitten, die ihr Vorgänger dann eben in den Sand gesetzt hat. Vor allem war es auch weniger sein Versagen, sondern vor allem die, die Macht, die Darion mit der blutigen See und vor allem auch Borberat mitgebracht hat. Ich würde auch vermuten, dass ihr Versagen sicherlich nicht ihre alleinige Schuld ist. So wie wir sie kennengelernt haben, lässt sie es sicherlich nicht an Tatkraft mangeln. Aber nun ja, wenn sie eine Flotte wieder aufbauen soll. Wem gehören die Werften? Woher kommt das Geld? Woher die Materialien? Könnte ja. das vielleicht sein, dass sie nur deswegen so schlecht dasteht, weil sie von den Unterzeichnern dieses Briefes nicht die nötige Unterstützung in Perikum hatte? Ja, die Trautmanns, äh, beziehungsweise auch die Reederei Belgor, ähm, das ist tatsächlich einer der Reedereien und wir lassen auch in Beilung vom Stapel laufen, aber Beilung hat die gleichen Probleme wie wir. Ähm, zumindest haben wir bessere Arten an Holz heranzukommen, das Geld, wird von Oha zurzeit in andere Dinge investiert. Ich könnte einen. Die Produktion neuer Schiffe dauert, aber ich könnte sicherlich ähm, mit einer gefestigten Admiralin etwas von eigenem Geld investieren. Weil die Vert ganze haben immerhin noch etwas Macht. Vertraut ihr dem stellvertretenden Admiral übrigens? Er wurde ja nachrücken an ihre Position und werden. Yeah, nun ja, unter einer Decke steckt mit den Fuchs, mit den Marix, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie, äh, sie insgeheim sabotiert. Also, ich bin Reichsgroßgeheimrat und Vertrauter von Rohaya, aber ich ernenne den Vize-Admiral nicht. Das hat Rohaya getan. Ähm, das Problem ist auch, dass jemand ähm, kein gutes Haar der Admiralin lässt und das geht schon seit längerer Zeit. Sie wird verunglimpft und ihre Trunksucht wird offen in den Straßen und Gassen diskutiert um zusätzlich dieser Brief und viele weitere Gerüchte, die nicht stimmen. Die Bevölkerung schätzt sie kein Stück. Nun, aber das lässt sich ändern.